In den letzten monaten habe ich festgestellt dass immer mehr menschen extrem erschöpft sind und es gibt drei gründe ich habe also drei gründe herausgefunden die sind jetzt nicht so unbedingt gründe die dir jeder sagt sondern ich habe mich also auch mit der geistigen welt darüber unterhalten und ein grund davon ist dermaßen extrem und darüber werde ich dir heute in diesem video berichten Simma. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Cardinal und ich habe dieses schöne Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Pleiaden. Wenn du dich dafür interessierst, der Link ist unter dem Video. Ja, und jetzt kommen wir mal zu diesem Thema der erschöpften Gesellschaft, könnte man sagen. Ich habe also das Gefühl, dass unsere Gesellschaft immer müder wird, immer mehr gestresst ist und ja, es gibt, wie gesagt, drei Gründe, die werde ich dir gleich erzählen. Und auch den dritten Grund, der hat's in sich. Und danach werden wir eine Botschaft von Erzengel Melek Metatron bekommen, der uns wieder in die Kraft bringt und das ausgleicht. Und es ist gut, dass du heute hier bist. Und ich rate dir, das Video bis zum Ende zu schauen, damit du auch wirklich alles mitbekommst. Ja, jetzt kommen wir zu diesen drei Gründen. Der erste Grund, das ist, könnte man sagen, sind die Energien, die von der geistigen Welt geschickt werden und wenn du jetzt hochsensibel bist, dann spürst du das doch intensiver als der eine oder der andere und es könnte Tage geben, wo du extrem müde bist oder nicht schlafen kannst, das ist jetzt Vollmond oder Neumond, solche Energien oder Portaltage oder eben andere Möglichkeiten, wo die geistige Welt nochmal Energien sendet, zum Beispiel wie der Ashtacharan jetzt, dieses große Netz von Energien, der, der Erwachenswellen sendet, das kann manche Menschen müde machen. Aber danach sind sie kraftvoll und mit neuer Energie aufgeladen, denn es wird ja verarbeitet vom Körper und dem Energiekörper und der Aura. Also, wenn ihr euch dadurch müde fühlt, dann bitte erdet euch einfach. Erdet euch, indem ihr spazieren geht, indem ihr Wurzeln aus den Füßen wachsen lasst und euch mit der Erde verbindet und macht eine energetische Reinigung. Dafür gibt es auch ein ganz tolles Video von mir, die intensive energetische Reinigung von Erzengel Michael. Also wenn ihr durch diese Energien, vom Universum euch müde fühlt, dann wären diese zwei Dinge, die ihr tun könntet, danach seid ihr wieder in eurer Kraft. Und der zweite Punkt, das sagt Erzengel Melek Metatron, das ähm, könnte für die Menschen zutreffen, die jetzt nicht genau wissen, was ihr Lebensweg ist, was ihre Lebensaufgabe ist. Und es ist nämlich so, wenn du Dinge tust, die gar nicht deiner Aufgabe entsprechen oder Dinge tust, die du gar nicht gerne magst, also Dinge, zum Beispiel eine Arbeit hast, die du nicht magst, dann macht dich das müde. Dann bist du niemals in deiner Kraft, sondern das erschöpft dich. Und das ist eine, eine Sache, die ist letztendlich nicht gut. Denn Melek Metatron sagt, es ist wichtig, dass wir auf unserem Lebensweg auf den richtigen Spuren gehen. Und das werden wir auch im Webinar für die Kanalmitglieder, haben wir da von Melek Metatron eine wunderbare Botschaft bekommen und Anleitung, um immer auf diesem Weg zu sein oder um ihn zu finden. Also wer Kanalmitglied ist, der weiß das schon. Und es ist also sehr wichtig, seine Lebensaufgabe zu kennen. Wer jetzt seine Lebensaufgabe nicht kennt und sagt, ach, ich möchte es ja so gerne wissen und ich möchte ja auch gerne ja in meiner Lebensaufgabe wirken, der hat mehrere Möglichkeiten, das herauszufinden. Und zum Beispiel kannst du einfach meditieren und danach fragen, deine Seele fragen. Oder du kannst dir helfen lassen, du könntest zum Beispiel ein Akasha-Reading machen bei uns, dort wird es auch besprochen. Ja, Oder du holst dir deinen Herkunftsnamen, dort erfährst du das auch. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, von kostenlos bis zu, einer, zu einem kleinen Beitrag oder eben auch das als Kanalmitglied äh, da teilzunehmen. Das liegt in dir, was du jetzt dabei tust, was, für was du dich entscheidest. Und jetzt, ihr Lieben, kommen wir zu diesem dritten Punkt. Der dritte Punkt, der ist für mich äh, der extremste, weil bei diesem dritten Punkt verstehe ich, dass das die ganze Gesellschaft betrifft und nicht nur so einzelne von uns, weil das ist so eine Energie, die sich hier so eingeschlichen hat, so unterschwellig seit 2020. Jetzt gehen bestimmt bei einigen die Lichter auf, ja, seit 2020 wird nämlich, oder ja, wird, seitdem bei uns eine Energie von Stress aufgebaut. Die ganze Gesellschaft, die ganze Menschheit der Erde ist da in so eine Stressenergie hineingekommen, die macht müde, weil man ist dauernd dabei, den Stress und vor allen Dingen, das geschieht unbewusst, im Unterbewusstsein. Man ist ständig dabei, diesen Stress abzubauen, der da künstlich im Außen erzeugt wird. Und dieses Hin und Her, dieses Abbauen, macht müde. Und dadurch bist du an einem Tag vielleicht voll in deiner Kraft und dann kommt wieder so eine Stresssituation und macht dich müde. Und das erschöpft unsere ganze Gesellschaft. Und diese Stresssituation die ist ja nicht so, dass die aufgehört hat, sondern es werden immer jedes Jahr oder alle paar Jahre neue Stresssituationen erschaffen, um die Menschen in dieser Spannung zu halten. Jetzt fragst du mich, warum sollte sowas jemand machen? Es ist ganz einfach. Ein Mensch, der nicht in seiner Kraft ist, der immer erschöpft ist, der lässt leichter alles mit sich machen. Der stimmt leichter Dingen zu, die er als Mensch in seiner größten Kraft niemals machen würde. Es heißt also, es geschieht hier etwas, was uns alle schwächen soll, damit wir einverstanden sind mit unsinnigen Dingen, die sich im Hintergrund ausgedacht werden, ihr Lieben. Wir sind hier ein spiritueller Kanal, deswegen spreche ich so, damit ihr euch weiter Gedanken machen könnt und ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine. Also diese drei Gründe, wenn du die dir jetzt nochmal vor Augen hältst, welcher dieser drei Gründe hat dich am meisten angesprochen? Wo hast du gesagt, ah ja, das trifft auf mich zu? Und schreibt mir das bitte unten in, in, in die äh, Kommentare. Ich bin gespannt, wie ihr euch damit fühlt und was für euch das Ausschlaggebende ist, warum ihr erschöpft seid. Es ist sehr interessant, bestimmt. Und um all diese drei Punkte insgesamt in, wieder in eine schöne Richtung bringen zu können, da ist unser Festival da. Denn am Festival werden wir insgesamt so eine große Stärkung unserer Energie bekommen. Wir werden so eine große Reinigung bekommen und wir werden zusammen sein. Das ist etwas ganz anderes, wenn du deine spirituelle Familie persönlich kennenlernen darfst. Und das wird alles im Juli geschehen. Und wer noch gerne dabei sein möchte, der darf sich anmelden. Es sind noch Plätze frei. Und ich freue mich so was da drauf und ich bekomme auch jeden Tag fast, kann man sagen, neue Botschaften, neue Anweisungen und das alles wird verarbeitet. Und das werde ich dann euch live channeln, die ganze Zeit für euch da sein. Letztendlich aber haben wir ja tatsächlich eine ganz große Hilfe von Melek Metatron. Melek Metatron wird uns jetzt gleich in einer Botschaft richtig energetisch aufbauen und kräftigen und den Stress bei uns, zu Hause, bei dir, in deinem Zimmer, in deiner Aura abbauen, sodass du wieder in der, vollkommen, in der vollkommensten Kraft deines Selbstes bist. Und du kannst auch dieses diese Botschaft immer wieder wiederholen, jedes Mal, wenn du spürst, du bist erschöpft oder müde und hast irgendwie gar keine Lust mehr, dann solltest du diese Botschaft wiederholen, denn sie wird uns jedes Mal stärken. Die Energien sind da drin gespeichert und stehen uns immer zur Verfügung. Auch wenn du jetzt diese Botschaft in zehn Jahren oder 20 Jahren anhören würdest, wäre sie immer noch gleich stark, so wie jetzt. Ich sage das, weil jemand gefragt hat oder öfters mal danach gefragt wird, so damit es ihr jetzt auch alle wisst. Ja und jetzt freue ich mich sehr auf die Botschaft von Erzengel Metatron und äh, ich werde auch noch was auf Telegram dazu sagen. Also ich mache immer auf Telegram nochmal äh, zu den Botschaften oder zu den Videos, die ich euch jetzt hier auf YouTube sende. Da kommt dann später, manchmal, einen Tag später, immer noch mal eine Botschaft dazu. Und das poste ich auf Telegram. Also wenn du dich da auch noch informieren möchtest, bist du herzlich eingeladen, dort auch nachzulesen bzw. zu hören, weil ich poste das immer als Audio. Ja, ihr Lieben, und jetzt geht es los. Wir werden gleich die Botschaft von Erzengel Metatron hören. Simma. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Herzensmenschen, voller Liebe schaue ich zu euch und zu dir. Ich bin Melek Metatron und bringe heute mein Licht zu dir. Ich bringe mein Licht, um dich zu stärken und um dir zu sagen, dass jede Hilfe für dich bereitsteht. Es reicht, wenn du danach fragst. Und so bin ich gekommen mit der Energie der Liebe, der Energie der Reinigung und der Heilung. Und ich möchte beginnen mit einer wunderschönen Reinigung, die dich wieder in das Gleichgewicht hineinbringt. Und wenn du einverstanden bist, dass ich für dich wirken soll, so gib mir bitte ein inneres Ja. Dieses innere Ja schwingt zu mir über Zeit und Raum und ich fühle es, ich höre es. Und so sende ich nun die passende Energie für jeden Einzelnen von euch zu euch und zu dir. Es geschieht voller Liebe und Achtsamkeit. Und so fließt jetzt reinigende Energie durch dein Kronenchakra hinein, in deinen Körper durch alle Chakren hindurch. Alles, was du tun solltest, ist, dich auszuruhen und bereit zu sein, zu empfangen. Und so reinige ich mit der Kraft meiner Liebe dein Energiesystem voller Freude und Achtsamkeit. Die Energie fließt durch dich hindurch. Und alles, was schwer für dich ist, was du vielleicht getragen hast und gar nicht zu dir gehört, das wasche ich von dir, das fließt einfach ab in meine Hände und ich trage diese Energie von dir weg, damit du frei wirst damit du gestärkt wirst. So lass nun diese Reinigung geschehen. Und nun, mein liebster Mensch, mein Herzensmensch, sende ich dir die Energien zur Kräftigung und Stärkung und sie fließen, wenn du es erlaubst, direkt in deine Seele und von dort in dein Herz. Stelle dir vor, wie ein weißer Strahl von Erzengel Melek Metatron jetzt direkt zu dir fließt wie Dich dieser weiße Strahl von oben bis unten einhüllt und wie er Deine Aura ausdehnt und heilende, stärkende Kraft durch Dich fließt. Dies geschieht nun ohne Worte und es geschieht für Dein allerhöchstes Wohl. So lege nun deine Hände auf deinen Bauch, auf deine Körpermitte, um zu fühlen, wie Kraft durch dich hindurchfließt, um zu fühlen, wie Stärke in dir wächst und um dein Schöpfungsfeuer zu, zu spüren. Spüre die Kraft in deinem Körper, spüre, wie du ausgeglichen und stark bist und wie Vertrauen dich umgibt. Und wenn du nun dein drittes Auge öffnest und nach unten siehst, erkennst du vielleicht, die Spuren der Liebe, wie sie Dich auf Deinen Lebensweg führen und so folge ihnen. Nimm Dir ein wenig Zeit, folge diesen Spuren und alles, was Du jetzt an Informationen bekommst, an Farben, Gefühlen und Bildern, hat eine wichtige Bedeutung für Dich. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, um dies jetzt zu genießen. Und wenn du irgendetwas nicht verstehst, dann frage bitte nach, vielleicht bekommst du eine Antwort. Und so wurde dir das gezeigt, was jetzt für dich wichtig ist. Und ich habe noch ein Geschenk für dich. Denn ich weiß, dass auf der Erde verschiedene Energien immer wieder für dich spürbar sind. Und wenn einige dieser Energien dir hinderlich sind, darfst du das platinfarbene Netz... Von mir verwenden und so möchte ich dir dieses netz nun übergeben halte deine hände mit den handflächen nach oben ausgestreckt vor dir ich werde dir nun dieses netz in deine hände legen und du darfst es dann nehmen und von oben nach unten über dich ausbreiten es umgibt Dich jetzt, vollkommen. Und dann lass es durch Deine Aura ziehen, durch Deine Energie ziehen. Es nimmt alles von Dir weg, was Dir nicht mehr dienlich ist. Und dieses Geschenk darfst Du jedes Mal neu aufladen, wenn wir hier zusammen sind. Und so verneige ich mich voller Liebe von Dir. Ich weiß, dass es dir gut geht, denn die Energien haben zu deinem allerhöchsten Wohle gewirkt. Und so verabschiede ich mich mit den Worten von Smarana, voller Achtsamkeit von dir. Und du darfst in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurückkommen, Hände und Füße bewegen, die Augen öffnen und wieder hier sein. Ich wünsche mir, dass ihr euch alle so gut fühlt, wie ich mich jetzt fühle, so frei und kraftvoll. Und ich wünsche mir auch, dass ihr dieses Netz immer wieder aufladet hier und auch benutzt. Ich danke Erzengel Metatron für diese wundervolle Botschaft und Stärkung von uns. Und ich freue mich, wenn ihr das Video liked und teilt, damit noch andere Menschen auch unbedingt davon erfahren. Vor allen Dingen haben wir festgestellt, dass nur 50% der Menschen, die zuschauen, uns abonniert haben. Und das ist wirklich, wäre doch schön, wenn die anderen 50% uns auch abonnieren würden, einfach als Geste der Liebe. Denn das ist ja kostenlos. Das ist einfach eine Unterstützung für unseren Kanal. Ich danke euch aus der tiefsten Tiefe meines Herzens. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Eure Neriana.